Ja, ich sitze da gerade vor meinem Turbo und mache Frühstück und ich habe jetzt das erste Mal so einen Extremtest vom Torturbo gemacht. Gestern hat es geregnet und ich wollte unbedingt noch mal schauen, wie es da bei niedrigen Temperaturen, so bei 2 Grad hat es gestern ungefähr gehabt, das Ganze ist ich verhaltet. bin da an, an den Fluss gefahren, an die Kainach und ja, also würde mich freuen, wenn ihr das Video anschaut, wie es mir dabei ergangen ist. Also, viel Spaß beim Video schauen. Ja, jetzt bereite ich gerade dann da vor. Für den Hardcore Test. Wie ist es jetzt? Wetter ist nicht berauschend. Es regnet. Wir haben das jetzt einmal zum ersten Mal ein. Ich habe nur einmal drinnen geschlafen. Und das war das Haus. In der Garage. Und jetzt äh, möchte ich gerne das heute mal wirklich unter extrem, unter Anführungszeichen, Bedingungen testen ja jetzt schließe ich da mal alles rein und dann schauen wir mal dann zeige ich euch wo ich campen werde so, verstaut ist einmal alles Meine Elektronik habe ich mit einem Plastiksack geschützt, weil das ist ja eigentlich nur eine Vorabversion und die ist noch nicht ganz dicht also da müssen wir noch ein bisschen daran arbeiten hoffe das passt müssen muss ich noch die Sicherung einschalten und dann geht es los. Ich bin schon neugierig, wie das mit dem Mehrgewicht sein wird. Ob da jetzt ca. 15 Kilo in das Ganze. Ja, aber ich bin echt schon neugierig, wie das Ganze eben von starten geht. So, vielleicht jetzt kurz zu meiner Tour heute. Ich fahre da gerade durch Muskirchen. Das ist eine ziemlich schöne Marktgemeinde. Also, ziemlich ist eine sehr schöne Marktgemeinde. Da immer Blumendorf. Ich glaube, ich weiß nicht, Europas oder so. Natürlich im Winter sind keine Blumen und ich fahre jetzt eigentlich entlang der Kainach zu einem kleinen Platz am Fluss, wo wir immer kajaken tun. Also liebe Grüße an meine Kajakfreunde. Gerry, wenn der Fahrt ist, ganz gern vorbeikommen. Bier muss zu selber mitbringen und mache jetzt heute halt, mal den Test, wie es so ist bei den Wetterkonditionen, ob das Geheiße wohl dicht ist und und und, ob alles funktioniert. Ja. Wenn ich dann dort bin am Campingplatz, dann. Also ist es ist kein Campingplatz, es ist eigentlich ein kleiner ein kleines Platzl am Fluss. Dann gibt, wird es das Essen. Eh <lacht> Irgendwie muss ich sagen, hat das im Regen vorne auch irgendwas. Ich habe das schon immer gerne mögen, aber mit dem Motorrad. Und ja, es hat irgendwo so was delicious weil doch nicht so viel leid auf der Straße sind und es ist ruhiger, es bleibt schon so dahin, es ist irgendwie ja, beruhigend das Ganze. Und macht also mir macht Spaß. Vor allem wenn ich dann auch weiß, dass ich halt im trockenen schlafen wäre Das ist natürlich noch viel angenehmer. Ja. Übrigens hier im Bezirk Vorwärtsberg, der entlang der keiner ist, für super Radstrecken ist. Das ist da äh, wenig Verkehr, und sind Radwege und so. Da kann man noch den Murradweg runterfahren. Und da kann man dann bis Slowenien, Radkasburg. Das wäre natürlich auch eine, eine lässige Geschichte zu machen. Ja, vielleicht im Sommer dann. Oder wenn es mal ganz hart wird, mache ich vielleicht heute noch. Schauen wir mal. So jetzt bin ich fast da. Das ist der Fluss und ich fahre jetzt entlang des Weges da, der natürlich auch schon wieder ein bisschen eine Belastungsprobe für den Tor-Turbo da, den da stört, weil das ist teilweise nur so schlamm wahrscheinlich. Ja. Also heute Hardcore. Ich da jetzt nur mit der Schiebehilfe Funktioniert aber super, muss ich sagen Es natürlich, aber Ups Perfekt, das mit der Schülerhilfe ist echt perfekt Können wir in den Gang reingeben, dass ich ein bisschen mitreiten kann Ups, da ist gefährlich Jetzt kann ich nochmal umdrehen. <lacht> oh, da ist es ziemlich matschig und schmutzig. Weil eigentlich ist es schöner, wenn man da zum Fluss oder auch zum Bach, wie man das nennen, so runterschauen kann. Jetzt bringe ich meine Brille wieder nicht rein. Sommer, aber Wahnsinnsplatz Wird aber geheim gehalten. <lacht> so stehen du mal. Ich habe da seine Holzbackel mitgenommen zum Unterbackeln, aber das funktioniert nicht. Die Stützen also das ist wirklich super optimal so jetzt werden wir mein Fahrzeug aufstellen und ich meine steht stabil einigermaßen sage ich mal damit ich einmal mal Wasser geschützt bin die Erfindung des Jahrtausends mein integriertes Vorzelt, Markise, wie man es nennen soll Oh, jetzt ein Schlüssel Ah, oh, der steckt da so. Klappe auf Ah, das habe ich noch vergessen Aber ich glaube eine Gummiringel mit. Ich habe das vergessen, da heute Halterung zu machen aber ich glaube jetzt geht eh kein Wind aber mit den Gummiringel kann ich mir das schon hinspannen so und jetzt baue ich mir noch mal einen super leichten Campingsessel auf schaut, da habe ich alles verstaut drinnen Badeschlapfen, Feuerlöscher habe ich auch dabei das war mal, ja, keine Ahnung und der Campingsessel, ah, der ist da hinten drinnen das ist mein Gaskocher mit Geschirr. und der ist von Covacture, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Super kompakt, super leicht und geht bis 120 Kilo. Das ist eigentlich nur der Stoff und das Gestell ist ein steckbares Gestell. Äh, das ist eigentlich eh schon fast von selber zusammensteckt. Braucht man nur. Check. Check, check. Druck. So. Ein bisschen. Nicht verkehrt. Na, so. Und dann einfach nur die. So, das ist die Sitzfläche. So, das haken wir so ein. Unten einhaken. No. Will nicht. So. Und da noch. Bin so ein bisschen gespannt. Und. Der Tommy. sitzt im Trockenen. Ist das nicht lässig? Also der Hardcore-Test heute hat es in sich schauen wir mal <lacht> so jetzt gibt es einen Tee ein bisschen Wasser kochen ups ah, ich habe da noch einen was wird ich da vorne ist eigentlich ah ich habe da eine Wasserbeutel drinnen ich muss das da noch alles organisieren das ist jetzt da noch alles ein bisschen unorganisiert aber deswegen dient der Trieb da heute auch dazu gutes Daily machen ja der Güter gilt mir dazu dass ich mal sehe was ich noch so alles brauche an Camping Stuff und so, ich meine das sind so alte Sachen die ich noch gehabt habe mit dem Geschirr da und so Sachen Mein WLAN Router habe ich einpackt. eingepackt wir heute noch Fußball WM schauen am Abend das Fahrzeug ist auch dicht, also das ist schon mal perfekt Okay, das ist immer weniger perfekt ich glaube die Flaschen ist nicht richtig drin so ups das geht so schnell mit dem Kocher aber das t ist perfekt dann hänge ich mir noch ein T-Bettel und dann. Ah, und dann geht es dahin. Ja, es ist so richtig heimelig da, schaut euch den Platz an, da unten ist die Kainach. Ich ah, habe gerade einen guten Tee gemacht. Und da vorne ist so also eine alte Wehr, wie tun da immer Kajak gefahren im Sommer, da kann man ich Kirchen weg, bis nach Dobel fahren wir meistens. Das ist recht gemütlich. Ah, ja. Da kann man ein bisschen bauen. Natürlich nicht jetzt, aber ich bin schon beim überlegen, ob ich morgen nicht so eine Hardcore-Aktion mache und mich da reinschmeiße in der Früh. So zum Abhärten. Das jetzt, jetzt da setze ich jetzt den tour wo stehen er steht zwar nicht so ganz stabil, dass man die Abstützungen muss ich noch besser machen aber das ist glaube ich der einzige Punkt, der noch zum machen ist, die Stützen alles andere funktioniert schon super und ja, jetzt werde ich da noch was zum Abendessen machen es ist noch ein bisschen zu früh, wenn wir dann schauen, ich glaube, jetzt müsste der bald ein WM-Spiel sein. Wenn wir das Ganze dann noch anschauen. Ja. Das Wetter ist natürlich ein bisschen trostlos, aber es ist eine Erfahrung. Oh, schön gemütlich da. Das Feuer ist jetzt ein bisschen niederbrennt und raucht ein bisschen. Ich hoffe, dass das bald wieder hochbrennt. Der Regen hat jetzt eigentlich aufgehört, das tröpfelt nicht mehr leicht. Ich muss sagen, ich werde 46 Jahre alt werden müssen, damit ich da so ein bisschen Auto-Armdeier mache. Ich meine, ich habe immer irgendwo kampiert. Aber so mit in bei, me, bei mir in der Heimat habe ich eigentlich nie kampiert, vor allem nicht in dem Weg. Und ich muss sagen, ich freue mich echt schon auf Frühjahr und auf den Sommer. Da werde ich das natürlich extrem oft machen. Ich, meine, ich muss sagen, ich muss mir noch ein bisschen einrichten, sprich ein paar Sachen organisieren, das Ganze ein bisschen durchdenken, wo ich meine ganzen Trümmer verstaue im, im Tor Platz ist genug, also von dem her ist es perfekt. Aber ja, es liegt halt noch irgendwo ziemlich viel herum. Wo ich drauf bin, das Fahrzeug ist eigentlich super optimal mit der Klappe mit, weil wenn ich die Klappen zu ist das Fahrzeug da unten. Und das wäre natürlich super, wenn das stehen bleiben würde draußen, also offen bleiben würde, weil dann könnt ich nämlich äh, die Sachen draußen stehen lassen. Aber wie gesagt, wir haben einen höheren Niveau und ja, jetzt werde ich dann bald einmal was kochen. So, jetzt hat leider mal Feuerlaub brennt, jetzt habe ich den Hunger kriegt. jetzt geht es ans Kochen müssen wir nur sieben Zwetschgen zusammensuchen trinke ich noch einen Tee was an dem Tee-Battle hat es glaube ich ein Riesen aber okay so jetzt muss ich mal schauen wo ich meine Trümmer eigentlich habe so aber was machen wir heute schönes den Müllwert aber nochmal da unten Verstauen, Salz haben wir mal da, oh, hat sich die Schuhe aufgelöst. So, jetzt geht's ans Kochen, ich habe ein bisschen Pasta da mitgenommen, eine Penne. Und dann oh, gibt es, wenn man das sieht, ich habe da eine offene Büchsen von der Firma Anteil gehabt mit dem Berglinsen-Eintopf der ist vegan. Ja und das werde jetzt einmal zubereiten, ich habe das schon etliche Mal gegessen, ich muss sagen, es ist echt super, man kann da wirklich abnehmen damit und ist auch sehr eiweißreich. Ja. Uh, mehr habe ich eigentlich nicht, zum Frühstück habe ich noch eine Eier, das seht ihr dann eben im Video morgen, da wir ein eigenes Video machen. Und jetzt habe ich da mal das Wasser, oh, da sieht man das, oh ja, so sieht man es, das Wasser aufkochen, Salz rein, Nudeln und dann den Topf von Löwenanteil dazu mixen. Und dann lassen wir das schmecken. Mahlzeit. Mmh, jetzt ist das Ganze fertig. Einfach untergerührt den in ein-Topf. schauen. Oh, der Topf ist noch ziemlich heiß. Mal oh, wurscht. Ah. Mmh. Die werden wir das jetzt schmecken lassen Was das mit der Kamera ist, noch ein bisschen, bisschen kompliziert oder zumindest die Kameraführung Ist nicht so leicht Immer. Sehr gut. Also, wenn Sie mal abnehmen wollen und um gesund essen, kann ich euch das Lönnmantel sehr empfehlen. Ich glaube, ihr müsst da nur irgendwo eine Gutscheine haben. Also, wenn es mal anschreibt, kann ich euch auch einen Gutschein dafür geben. Also, ich habe keinen Sponsorvertrag oder so mit irgendjemandem. Aber schnelle Küche, wenn man keine Zeit hat. Ich glaube, es gibt sieben oder acht verschiedene. Gerichte und für mich ist der Berglinseneintopf Ma. Ich habe da so ein China-Teil bestelltes Licht So ist super, aber anscheinend verrückt es die Feuchtigkeit nicht und es hat vorher alle angeschlagen Na gut, dann Mahlzeit und ich werde dann jetzt schon gemütlich ein bisschen zusammenrahmen, glaube ich, und dann werden ich dann. Mache! Das muss einen Kurzschluss haben. Ich schau! Ich glaube, das werde ich bald versenken. Na. Ja. Ich werde dann alles ein bisschen zusammenrahmen, mir einschlichten, und dann werde ich mich da mal schön reinkuscheln, glaube ich weil Es wird kalt, das Feuer ist auch schon wie brennt. Ja. Aber zumindest habe ich noch warme Nudeln mit. Mmh. Und dann werden wir das WM spielen. Ich keine England gegen Senegal? Senegal, ja. Also, Mahlzeit. Ah, so, jetzt haben wir mich reingekriegt, Weil. Draußen wird jetzt verdammt kühl. Cool. Es ist jetzt ein bisschen der Wind gekommen. Und ja, Wir haben jetzt schön gemütlich das Meme-Spiel anschauen. Wow, und ich muss den Trip fast in dem Kinderteil da abtreiben. So hat gut Schluss, weil es feucht worden ist. Ich bin neugierig. Wenn das jetzt noch, mehr, wenn das noch länger so ist, dann wird es da wahrscheinlich den Fluss runter oder zumindest den endlichen Tod, eh, den Tod sterben müssen. Äh, so, jetzt wollte ich nur schauen, was ich jetzt an Akkustand habe, unter den Kopfpolster ich vergessen. Jetzt müssen die zwei Jacken, die ich angehabt habe, herhalten. So, schauen wir mal. Ich habe jetzt einen Akkustand von 92%. Ich bin heute aufgeladen, bin mit 100% weggefahren, bin 7km gefahren. Du die ganze Zeit das Licht brennen lassen Temperatur habe ich jetzt innen 11,75 Grad und die Außentemperatur ist 4 Grad laut Internet Testteil hm. Es hey. muss ich irgendwo Feuchtigkeit kriegen komm, am Radl und dann weil ich vergessen habe, den Gummideckel zu schließen. Also, 11,8 Grad herinnen. Jetzt bin ich neugierig. zwei vielleicht, wenn es mal wirklich extrem kalt wird, werden wir die Heizung einschalten. Und dann schauen wir mal weiter. Aber ich glaube, das lässt ja so machen. Das Feuer habe ich auch ein bisschen suboptimal vorne und draußen platziert. Aber es ist ziemlich. Bis jetzt still. Ist ah. So, jetzt mit ich mich noch aus dem Turbo. Dur ich habe schon eine Stunde geschlafen. Es ist irgendwas bei 11 Uhr in der Nacht. bin jetzt nochmal aufgekommen und habe jetzt machen wir ein kurzes Video. verabschieden mich für euch wenn das Video von dem Video da. Und vielleicht noch kurz. Zur Information draußen hat es 2 Grad, 2 Grad auf Hochdeutsch und da drinnen hat es 15,36 Grad. Das ist echt top. Also die Isolation und dadurch, dass er so ein kleines Volumen hat, macht es echt bezahlt. Also die Körperwärme reicht aus. Ich habe keine Heizung oder was, gar nichts eingeschaltet. Also es ist nur rein die Körperwärme, die das Volumen da hat. Ja, Kondenswasser ist bei den Aluteilen, sieht man, dass es beschlagen ist ein bisschen und bei den Fenstern, aber heute sich auch muss ich heute halt dann abwischen und morgen in der Früh dann lüften. Ja, dann sage ich, ich wünsche euch, also ich, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei dem Video zu schauen und wünsche euch eine gute Nacht und morgen, wie es morgen weitergeht, das wird es dann im nächsten Video sehen. Also, gute Nacht.